Ja, das ist so eine Form von Blinkern, das heißt, er geben hier erst mal Regiments so, um etwas Unruhe in diesen Haufen hier zu bringen. Hey, Gleich kommen Kanonenschüsse, die auf Laden. Ja, somit versucht man jetzt das Herr ein bisschen auseinanderzureiben, für um Unruhe zu sorgen. Ja, solche versucht werden jetzt etwas Unruhe in das Schlachtfeld zu bevor das schwedische Heer dann eintreffen wird. Geschossen wird gerade Musketen. Musketen, eine Waffe, eine Vorderladerwaffe, die in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges so ziemlich neu auf den Markt gekommen ist, abgelöst von sogenannten Argebusen. Wie gesagt, sind Vorderladerwaffen, Vorderlader, Vorderlader die mit Schwarzpulver betrieben werden, von vorn, wie das der Name sagt, geladen werden werden und der Schuss durch einen langen Lauf erfolgt. Ja, der Dreißigjährige Krieg begann mit dem Fenstersturz in Prag. Das zur Geschichte und war ein Ereignis, was in unserem Raum durchgeführt wurde. Viele Länder waren da drin ver verliebt, Frankreich, unter anderem Spanien, Österreich, das kaiserlich-römische Ehren. Dann die Schweden und die Schweden haben dafür versucht, den protestantischen Glauben hier dagegen natürlich zu halten und die Katholiken natürlich haben versucht, das hier auszutreiben. Von daher war dieser Krieg ein Glaubenskrieg und ich möchte die Zuschauer auch darauf informieren, dass es hier nicht nur um Spaß geht, denn die Zeit war nicht sehr angenehm, und es hat viele Menschen das Leben gekostet. Ja, die Schweden, die Schweden, das protestische Herr rückt an, die grün-schwedische Brigade. Ja, die Kanonen machen schon ganz schön Kraft. Schusswaffen verwendet wurde. Im Schwarzpulver befindet sich Salpeter, die salpeter auch Kaliumnitrat genannt, sowie Holzkohle. Früher zur Zeit nahm man dafür Holz aus dem Faulbaum, deswegen riecht das auch mal etwas nach Schwefel, da Schwefel drin ist und wie gesagt, diese Holzkohle. So. Die Heere stehen sich über. Ja, das, Schwede, Herr, das schwedische Herr natürlich demnisch einnehmen, Lässt jetzt wieder eine Kanone schießen. die Tiere, die ein bisschen heiß machen gegenseitig. Ja, das ist eine Provokation, um zu zeigen, dass die Dänischen kampflos aufgeben werden die Schweden wollen unbedingt unsere schöne Stadt haben. Es wird in die Mitte der Schlachtwelt marschiert. Denn jetzt kommt nochmal mal Verhandlung. Das Dänischer Heer, also die kaiserlichen Truppen, werden natürlich ihre Stadt kampffrei abgeben. Das wollen die Schweden einfach nicht begreifen. In vorderen Front die Offiziere, ihren Hut zeigen. Das ist einmal Nico Baumgärtel der grünschwedischen schwedischen Brigade und auf der kaiserlichen Seite Daniel Eichler von den Landeskirchen Dänisch. Ja, es kommt zu Verhandlungen. Beide lachen sich aus. So wie ich die beiden kenne, werden sie wieder nicht einig, jedes Jahr. Ja, was sagt das Volk dazu? Sollt Kempten, soll sie kämpfen? Soll Dänisch ihre Stadt verteidigen? Dann Jubel, Klatsch, zeigt, dass ihr wollt, dass wir Dänisch verhalten wollt. Treibt die Schweden aus der Stadt. Die Verhandlungen sind gescheitert. Es wird Krieg entstehen. Aber ich bin stark davon überzeugt, so wie unsere Truppe ausgestellt wird, wird denen nicht eingenommen werden. Ja, das ging um den König Gustav des Zweiten, Adolfs, dass für ihn hier gekämpft wird, für seinen Glauben, für seine Geschichte, seine Hegemonie, und dass diese, diese hier erhalten kann. Und der Offizier hat natürlich mit diesem Slogan seine Mannschaft gestärkt aufgefordert, in den Kampf zu ziehen. Ja, auf jeder Seite sieht man dann auch solche mit den langen Holzspießen. Diese Holzspieße werden Piegen genannt und das sind sogenannte Piegeniere. In der Zeit wurden Piegen auch genutzt, vorwiegend in den Kampf gegen Kavallerieeinheiten zu gelangen kavallerie worden, waren, waren diese, zu Pferd in den Krieg gezogen sind. Ja, und es geht los, die biegen von weg. Jetzt wird in der Mitte, denke ich, erstmal ein bisschen Hitze. In der Kleidung kann man sehen, warum die Soldaten so unterschiedliche Kleidung trugen. Denn es waren verschiedene Heere, die uns dem Schlachtfeld angefunden haben. Es wurden Söldner eingekauft. Söldner waren jede welche, die für Geld halt in der Schlacht mitgemacht haben. Und meist in jenen Herrn, wo es meiste Geld, der meiste Lohn, der meiste Soll zu erhalten war, Albe heißt, die erste Linie geht runter in die Knie, die zweite stellt sich dahinter und so hat man die Möglichkeit, dass gleichzeitig zwei Reihen schießen können. Umso mehr Kugeln wandern gegen den Feind und die Sicherheit ist gegeben, dass auch Soldaten fallen werden. Die Verteidigung der Kategorien versucht, die Bieten freizuhalten, denn es wird kein diese Bietengefechte wurden dann meist auch von Musketen wieder freigeschossen, denn es kam auch öfter vor, dass dieses Land verhakt und nicht mehr auseinander Das gibt erstmal mal einen Im hinteren Bereich sehen wir dann, Schwerkämpfer stammen aus der spanischen und österreichischen Herkunft. Sie hatten arzt und Spanisch, Weinschienen, leichtes Kettenhemd, Stahlhelber sowie Papier, also ein Landschwert und sind somit in den Krieg gezogen. Ja, durch den Hut und die angeführte Technik wurden die meisten und auch als Elite und besser gestellte unter den Söldnern dargestellt. Ja, es stellt sich auch die Frage, warum marschieren die Heere so nah aufeinander? Und dazu muss man sagen, den ja. Ich ziehe sich am oh. der Stelle kann man sehen, dass die Mannschaften gleich stark sind, es wird sich neu geordnet und mit jedem Schuss steht man in der Hoffnung, aus dem feindlichen Herr wieder etwas weg. Die Schweden gehen zurück, das eiselige Herr geht zurück, es wird neu beratschlagen, wie man besser durch den Kampf oder durch das Kampf... In der Mitte die sogenannte schwedische Salbe, wie gesagt, die erste Reihe liegt ab, die zweite Reihe steht dahinter und so hat man die Möglichkeit, mehrere Schützen gleichzeitig schießen lassen zu können. Schuss. Achtung, wieder die Ohr zu halten. Ja, und was hier gerade so lecker riecht im Nebel ist das Schwarzpulver, wie gesagt, die Schwefelgerüche, die da natürlich mit durchziehen. Ja, der Kommander der Katholiken, also der Herrführer hier der Stadt Delitz, hat schon wieder die große Klappe. Und wartet, dass die Schweden wieder zurück in die zweite Runde treten. Aber die tun noch etwas verhandeln. Er überlegt noch, wie er seine Mann aufstellt. Jo, ja, da kam schön laut. Man sieht, bei den Katholiken sind wieder zwei Mann gefallen. Ja, das war eine Taube, die jetzt hier runterfliegt. Auch das kam... Das auch... Nach und es geht weiter im Gefecht zur zweiten Runde. Das schwedische Heer ist unter ihrem Commander Nico Baumgärtel, den man ja in der Mitte so schön steht, sieht, ist voller Tatkrank, zeigt seinen Mannen, dass ihre Mannschaft. links und rechts aufgestellt, sodass der Mitte... sie weiterkriegen, um die Schlacht zu gewinnen. Und je so lauter die Trommel schlägt, umso heiser wird der Kampf. Man zog sich wieder zurück. Viele Verwundeten liegen jetzt schon von und jetzt sehen wir hier natürlich die Markentenderei, denn die Markethänderei war nicht nur zum Essen kommen da, sondern sie wurden aufs Gefechtfeld geschickt, um die Verwundeten zu versorgen, sollten diese schon tot sein. Das heißt, das hieß, man hat ihnen die Macht abgenommen, man hat ihnen die Schieber abgenommen, man hat ihnen die Glocken abgenommen, sodass sie auf den Kriegsfelder zurückbleiben. So, die Musketiere haben sich wieder vom Schwedischen her hinter den Biegeln bzw jetzt kann man richtig deutlich sehen, in der Mitte links von der Feuerwehr die Rondaschiere, um diese nochmal zu beschreiben, es sind Schwertkämpfer spanischer und österreichischer Herkunft, diese trugen Stahlbrustharnisch, Arm- und Beinschienen, leichtes Kettenhemd teilweise, Stahlhelme, ein Papier, auch Langschwert genannt, und es waren vorwiegend halt Söldner, diese sehr in die Elite oder besser gestellte Soldaten in der ein waren. Die Musketiere treten wieder nach vorn in die Mitte mit rein, denn es soll zum Endtag werden, dass alle gleichzeitig in den Krieg ziehen. Kanone von hinten. Dadurch liegen die Soldaten, das war alles. Eine List der Schweden, da ließ Kanone schießen, man legte sich vorher ab, damit konnte das kaiserliche Heer jetzt nicht rechnen, und es fielen wieder alle. erkennen, dass die Schweden diesen Kampf gewonnen haben, denn der kaiserliche Commander lag zu Boden. Er wird von den Schweden, von den schwedischen Musketüren vorgeführt und von dem schwedischen Commander gleich exekutiert, schätze ich mal. Er muss vor ihm Ja, wir werden entspannt, quasi mit ihm warm werden. Auf! Auf! Ich muss meinen Wahrschein nehmen. Ich muss schonen und euch ja. freien Abzug anbieten. In Ehren. Das kann er vergessen mit seinem Lockmaus. Okay, ja, ich glaube, ja, verhandelt, ja, obwohl die Dänetscher jetzt gerade sehr schlecht Kampen haben. Tot! Oh. Oh, ja, während der Verhandlung wurde der Kommando der Dänetscher, durch